Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker IQ Option. Ich hatte 6 Sekunden bis 2 Minuten. Mein Start Trade beträgt hier 2000 US-Dollar. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien im MetaTrader 5 unter Berücksichtigung meiner Indikatoren im in MetaTrader 5 und der Tagesnews. Euro-Yen. Sieht ganz gut aus. 2000, nicht 20.000 gut, ich steige ein Stand heute sind noch 6 Plätze für mein Privat-Einzelcoaching 10k frei wer noch Interesse hat, kann sich noch einen Platz sichern gegebenenfalls steige ich noch mal ein wenn er noch weiter steigt In dieser Zeit ist meistens nicht mehr so viel los. Aktuell so im Gewinn noch 5 Sekunden. Perfekt. Mal sehen, ob ich auf die Schnelle noch einen, Finder, einen Trade finde. Hot US Dollar, nee. Euro, US, Dollar. Okay, hier steige ich ein. gehen doch mal rein wichtig ist, dass ich den zweiten Trade gewinne dann bin ich im Plus nach meiner Strategie gewinne ich meistens beide Trades Oh, mal sehen, das wird knapp, perfekt, bis zum nächsten Mal, adios.